Das Wort für die Minderheit hat Herr Damian Müller. Herr Präsident, der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu einem bedeutenden Teilbereich innerhalb der schweizerischen Asylpolitik. Ein bedeutender Teilbereich deshalb, Sie wissen es, weil Personen aus Eritrea seit Jahren den ersten Rang in der Asylstatistik der Schweiz belegen, und dies, obwohl in Eritrea kein Krieg herrscht. Entgegen der Mehrheit der außenpolitischen Kommission des Ständerates ist es die Minderheit der Meinung, dass wir diese Motion annehmen sollten. Der Nationalrat hat die Motion, der Berichterstatter hat es bereits erwähnt, im Herbst mit 123 zu 62 Stimmen bei sieben Enthaltungen gut geheißen. Die Motionärin hat diese Motion am 7. September 15 eingereicht, weil das Thema für unser Land sehr relevant ist und aller Voraussicht nach auch relevant bleiben wird. Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, Verhandlungen mit Eritrea aufzunehmen, um allenfalls Entwicklungsprojekte in diesem Land aufzugleisen. Die Motionärin fordert seit Langem, dass Entwicklungs- und migrationspolitische Ziele miteinander verknüpft werden sollten. Allein in diesem Jahr, also von Januar bis Ende November, sind wieder über 4.700 Personen aus Eritrea in die Schweiz gekommen. Und wir mit entwicklungspolitischen Massnahmen diese Sogwirkung eindämmen könnten, wäre dies sogar zu begrüßen. Ziel der Entwicklungszusammenarbeit sollte dereinst sein, dass Eritrea ein Schwerpunktstaat für Entwicklungshilfe der Schweiz wird. Natürlich muss die Hilfe mit gewissen Bedingungen, namentlich im Bereich Menschenrechte, verbunden werden. Sollte es dereinst der Fall sein, müsste unbedingt ein Rücknahmeabkommen abgeschlossen werden. Der Bundesrat empfiehlt die Ablehnung der Motion mit der Begründung, dass die DEZA zwar bis 2006 in Eritrea aktiv war, dass die Zusammenarbeit danach aber nicht mehr möglich gewesen sei, weil, wie der Bundesrat in seiner Antwort schreibt, das Umfeld keine äh, verantwortbare Umsetzung von Projekten mehr erlaube. Die Schweiz ist also seit zehn Jahren nicht mehr vor Ort tätig. Wir wissen nur wenig über Eritrea, aber eines ist klar. Das Regime hat in dieser Zeit nicht gewechselt und es mag sein, dass 2006 ein Paradigmawechsel in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen und den Entwicklungsbehörden stattgefunden hat. Der Bericht in Erfüllung von Postulat Pfister 15.3954 schreibt der Bundesrat zwar, dass die Umstände, die 2006 zur Schließung des Deza-Büros geführt haben, sich noch nicht grundlegend verbessert haben. Dennoch gibt es Grund zur Annahme, dass sich das Regime wieder vermehrt öffnet. Dass es Signale der Öffnung gibt, wurde uns auch an der Kommissionssitzung gesagt. Im überarbeiteten Bericht Focus Eritrea des Sem vom 22. Juni 2016 sind weiterhin erstaunliche Passagen zu lesen, die darauf schließen lassen, dass gewisse positive Entwicklungen im Gang sind. Auf Seite 36 dieses Berichts ist Folgendes zu lesen. Im Umgang mit freiwilligen Rückkehren aus Diaspora werden derzeit die gesetzlichen Bestimmungen für Desertion, Dienstverweigerung und illegale Ausreise offenbar nicht angewandt. Stattdessen bestehen dazu Richtlinien, die die Rechtsgrundlage widersprechen. Sie sehen vor, dass Diaspora-Eritreer, die ihre Dienstpflicht nicht erfüllt haben, ihren Status den eritreischen Behörden regeln und anschließend straffrei nach Eritrea zurückkehren können. Falls sie sich nicht mindestens drei Jahre im Auslaufend aufgehalten haben, können sie in Asmara den Diaspora-Status beantragen. Dieser befreit sie von der Pflicht, Nationaldienst zu leisten und Ausreisevisa zu beantragen. Aufgrund der Regelung des Status spielt bei den freiwilligen Rückkehren der Nationaldienststatus zumindest unmittelbar nach der Rückkehr keine sehr große Rolle. Dies steht im Bericht, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Das sind erstaunliche Einsichten in einem Land, das allgemein als Nordkorea Afrikas bezeichnet wird. Der Bericht in Erfüllung von Postulat Pfister schließt Rückweisen in gewissen Fällen nicht mehr kategorisch aus. Auf Seite 13 im selben Bericht bleibt der Bundesrat jedoch etwas vage, schreibt aber, dass in gewissen Fällen Personen zurückgewiesen werden, etwa Minderjährige, die den Nationaldienst noch nicht angetreten haben. In der letzten NZZ am Sonntag war nun zu lesen, dass immerhin gut 400 Personen nach Eritrea zurückgebracht wurden. Insgesamt sind die Gesuchszahlen natürlich immer noch sehr hoch. Die Anerkennungs- und Schutzquote beträgt im November immer noch 42, respektive knapp 70 Prozent. Die Minderheit will mit dieser Motion weiterhin Druck ausüben, dass auch tatsächlich etwas geschieht. Natürlich wissen wir um die Bemühungen des Bundesrates im Zusammenhang mit Eritrea. Er beschreibt diese im oben erwähnten Bericht ausführlich. Wir sind auch froh um diese Schritte. Dennoch sollte es nach unserer Meinung noch mehr getan werden. Es ist einfach so, dass die Zahlen immer noch eine deutliche Sprache sprechen. Seit Anfang Jahr sind bereits wieder mehr als 4.700 Eritreer in die Schweiz gekommen. Die Schweiz ist und bleibt eines der beliebtesten, wenn nicht das beliebteste Land für Eritrea. Es ist auch unbestritten, dass über 40'000 Menschen, also mehr Personen als im Kanton Uri leben, aus Eritrea bereits in unserem Land leben und dies zu einem enormen Pull-Effekt führen. Ebenso die hohe Schutzquote möchte ich hier betonen. Die Statistik zeigt leider auch, dass der größte Teil der Flüchtlinge aus Eritrea nicht erwerbstätig sind. Mit anderen Worten, diese Personen fallen direkt in die Sozialhilfe. Nach fünf bis sieben Jahren müssen dann die Gemeinden und Kantone diese Vollkosten zahlen. Und da kommen enorme Kosten auf Gemeinden und Kantone zu. In Anbetracht dieser Zahlen ist es absolut notwendig, dass der Bundesrat das Möglichste unternimmt, dass wir schlussendlich fordern, ist nichts anderes, dass der Bundesrat alle möglichen Anstrengungen unternimmt, um mit Eritrea eine wirkliche migrationspolitische Zusammenarbeit anzustreben. Erst wenn sich die Situation in Eritrea wirklich verbessert, wird der stetige Zustrom von Menschen nachlassen. Daher bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, diese Motion zu unterstützen. Besten Dank, Herr Müller, das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission.